Ich bin die Geschäftsführerin der Firma Alborn Automatik Türsysteme GmbH. Äh, wir sind ein kleineres Handwerksunternehmen und beschäftigen uns mit Leichtmetallbau. Wir fertigen Fenster, Türen, Fassadenelemente aus Aluminium und Glas. Ja, um bei uns äh, eine Lehre als Metallbauer, Fachrichtung und Konstruktionstechnik anzufangen, sollte man möglichst einen Hauptschulabschluss mitbringen. Und sagen wir mal, ein bisschen Lust an handwerklicher Arbeit. Man soll da pünktlich möglich sein. Und ja, das ist eigentlich so, so das, was völlig ausreichend ist. Ja, es ist bei uns äh, möglich, dann auch schon äh, im, im Laufe der Lehre so zum im dritten Lehrjahr dann, äh, sagen wir mal, sich zu, weiterzubilden oder auch äh, sich zu spezialisieren äh, im Bereich Automatiktüren, was so ein bisschen unser Spezialgebiet ist, was auch nicht unbedingt jede Firma, die Metallbau tätig ist, anbietet. Ich arbeite als Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionsmechaniker bei der Firma Albern ATS in Leipzig. Ich bin im zweiten Lehrjahr. Also ich habe mich einerseits für diesen Beruf entschieden, da ich äh, viel praktische Arbeit habe und äh, da ich das, die Ausbildung in einem dualen Studium, nennt sich das, äh, machen kann. Das heißt, ich habe zwei Wochen Schule und nach diesen zwei Wochen Schule vier Wochen Arbeit. Zum Beispiel äh, Fenster und Türen montieren oder auch jetzt zum Beispiel diese Zuschnitte machen, fahre ich mit meinen Kollegen auf Montage und montiere die Türen oder Fassaden, je nachdem, was es halt gerade von Auftrag ist. Also ich sehe mich in zehn Jahren äh, auf jeden Fall als Facharbeiter. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Weg äh, des Meisters einschlage. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das wäre so eine Möglichkeit. Ich bin bei der Firma Albern Automatiktürsysteme GmbH Leipzig als Werkstattmeister angestellt. Ich bin auch für die Betreuung und Ausbildung unserer Azubis verantwortlich. Schwerpunkt in der Ausbildung zum Metallbauer liegt darin, Metallkonstruktionen oder überhaupt Konstruktionen aus Profilrohren herzustellen. Das heißt, bei uns speziell sind das Automatiktüren, Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium. Des Weiteren wird der Auszubildende in die Steuerungstechnik eingeführt. Das heißt, die Türen und Fenster werden überwacht durch Sensoren. Der Auszubildende fährt auf Montage ist dort beim Kunden vor Ort, baut die Elemente ein, die vorher hier gefertigt wurden und wird auch ähm, überbetrieblich bei unseren Partnern, zum Beispiel der Handwerkskammer, ausgebildet.